So, willkommen zum letzten Teil. Ja. Der vierte. Genau. Äh, wir haben noch äh, von G-Royal, eine bekannte Internetseite, haben wir uns noch. Äh, blaue Seite? Blaue Seite. <lacht> haben wir noch? Haben wir uns noch äh, was ausgedruckt, was man so als äh, Präferenz angeben kann, von wegen ich bin oder ich suche. Da gibt es die Punkte älterer Mann. Das ist sehr beliebt bei jüngeren. Das ist sehr beliebt bei jüngeren. Mhm. Dann gibt es Bär. Auch beliebt. Dann gibt es Boy, hm. Chaser. Chaser ist, jemand, der Chaser ist jemand, der auf Bären steht, aber selber kein Bär ist. Ah. Chubby ist jemand, der sehr, sehr bierig ist, also sehr dick. Und auch dicke Mark? Weiß ich nicht, nicht unbedingt. Ne? So. Kann auch sein, dass er schlanke Mark. Okay. Ne? Dann haben wir Cop, Cop Gott ist, ist Polizist. Polizist. Hm. Äh, DWT-Transvestit. Damenwäscheträger. Ja, aber es gibt wahrscheinlich auch DWT-Leute, die keine Transvestiten sind, die ja. vielleicht einen Anzug anhaben und da aber Damenwäsche. Genau. Aber das ist für uns beide nicht der Fall, dass wir also weder heute... das tragen noch das bevorzugen bei anderen. Heute ja? mal nicht. <lacht> Dann haben wir Fußballer, Eishockeyspieler. Mhm. Fußballer gerade ist gerade sehr aktuell. Ja. Wieso auch gerade? Äh, da Fußballer und Eishockeyspieler aufgeführt sind und nicht irgendwie Fußballer und Basketball oder, oder Schwimmer. Fußballer und Schwimmer oder Golfer, was auch immer. Auf jeden Fall kann man das auswählen. Ja. Dann gibt es Geschäftsmann-Anzugträger. Da macht schon die Verbindung eher mehr Sinn. Ja. Ich finde Anzug total geil und Krawatte bei Männern. Ja, ja, total. Okay. Ja. Großer Kerl dann haben wir noch Handwerker, Bauarbeiter, Blaumann, Blaumann. Kerl, nicht näher definiert, dann gibt es noch kleiner Kerl, mhm. Lederkerl, mhm. Mann von nebenan, was immer das wieder ist. Was auch immer du das und ist. Ich? Das sind alle, die nicht kategorisiert werden, also fast alle dann, <lacht> fast alle außer die Kerle. Ach ja. <lacht> Motorradfahrer Muskelkerl, ja. Punker, mm, mm. Raver, Clubber. Was ist das nochmal? Raver ist ja so ein Techno-Typ und Clubber ah. ist ja wohl generell einer, der in Clubs Clubscape. geht. Na, das tun wir doch mal auch. Naja, ja, Naja. So. <lacht> äh, Ringer, Boxer, Skater. Skater ist bin okay. ich manchmal. Mhm. Ja. Okay. Skin ist jemand mit einer Glatze. Das sind wir jetzt nicht. Aber wahrscheinlich nicht unbedingt ein Nazi. Na, hoffentlich nicht. Nein. Hoffentlich nicht. Nee, äh, Sportler, nicht Student, Uniformträger und verheiratet. Oh, das sind die schlimmsten. Das sind die schlimmsten. <lacht> ja. Dann haben wir noch äh, bei... Ich weiß jetzt nicht genau, was das war. Ich glaube, das war von wegen, was man... Gerne, also bei der Suche von wegen, was man denn für Typen oder was man da präferiert irgendwie auch. Ach so. Da konnte man dann noch Bodybuilder, das hatten wir. Nee, ja. das hatten wir nicht. Nee, hatten wir nicht. Aber Körperbehaarung kann man noch angeben, dass man das gerne ich mag. Sehr beliebt. Bart auch. Und Bart auch. Ich finde Bart auch immer äh, ist immer ein Plus. Und jetzt ist Klaus dran. Mit <lacht> Ja, dann geht es hier weiter mit ähm, Mind Games. Das sagt mir jetzt nicht so richtig Ja, was. mir sagt das eigentlich auch nichts. Ich habe das nicht weiter geguckt. Wahrscheinlich sind das so Rollenspiele. Oder also so mit Vater, Sohn oder, Und, oder Erziehung. oder Vielleicht auch einfach irgendwie so von wegen... also. Ich glaube, das ist sowas. Von wegen... Weiß ich nicht, wie kann man das erklären? Ich glaube, irgendwie? es sind Rollenspiele, wo man ähm, zeitweilig ja. in den Rolle schlüpft, entweder als Sohn oder als Hund oder Katze oder. Ja, oder vielleicht kann man auch Mindgames so machen von wegen, ey, ich bin jetzt, ich erpresse dich jetzt und so, aber das ist dann ja auch wieder, fällt dann auch unter Rollenspiel. Aber ja. ich könnte mir da irgendwie sowas vorstellen. habe ich glaube, Auch ein weites Feld. Ja. Ähm, äh, Elektro, Elektro ist, wo man sich so Klammern anlegt und dann ja, so Stromstöße durchjagt. Ja, kann man auch an den äh, verschiedenen Körperteil machen. Dann ja. haben wir tt tittentrim oh. Was heißt das? Naja, das ist glaube ich so, wenn du an deinen nippelklammern setzt okay. und dann auch nicht dran ziehst oder eine Kette oder. Mhm. So. Dann ähm, kommen wir jetzt zu den Fetischen. Da gibt es eine ganze Menge. Die erste Fetisch, der erste Fetisch ist Achseln. Mhm. <lacht> <lacht> also würde das bedeuten, dass man keine Achsel leckt? Ja, dass man Achseln leckt oder vielleicht auch den Geruch davon mag. So. Auch wenn der etwas strenger ist? Auch wenn er etwas strenger ist, vielleicht gerade wenn er etwas strenger ist. Wenn okay. es nach Deo riecht, dann ist es wahrscheinlich langweilig. Ja, okay. Anzüge hatten wir ja schon mit Geschäftsmann Anzugträger. Bart hatten wir Sehr auch sexy. schon. Boots ist dann irgendwelche Stiefel, die ja, wahrscheinlich sexy sein also sind also vielleicht nur bis zum Knöchelbett, vielleicht auch bis zum Knie. Ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Brustwarzen hatten, hatten wir. wir auch. Chaps. Chaps. Chaps sind doch diese Unterhosen, wo hinten frei ist, ne? Das sind keine Unterhosen. Das sind Chaps dann eben. Das sind Lederjeans. Ach, Lederjeans, wo hinten frei ist. Die, die die hinten frei sind Ach und so. vorne übrigens auch. Ach so. Ja, und wo man die, die man eigentlich, das kommt aus der Welt der, der Cowboys, wo man die man eigentlich über Jeans trägt, um Ach die so. Jeans so ein bisschen zu schützen. Ähm, das wird nicht von den Schwulen entfremdet, die tragen die zwar auch über Jeans, aber lieber natürlich nackt, auf der, der nackten Haut, dass man gleich an die entsprechenden Stellen kommt. Mhm. Ähm, kann auch ganz geil aussehen. Gut ist aber es gibt doch auch diese Unterhosen, die mhm. hinten frei sind. Ist das ist nicht auch Chaps? Unterhosen, die hinten frei sind? Ja, gibt es auch. Ja, aber ja, aber die, heißen aber haben? Nicht, die heißen aber nicht Chaps. Okay. Dann heißen die heißen hier anders. So, Damenbücher hatten wir schon. Drag ist dann, wenn man sich als Mann, als Frau verkleidet. Man ein Mann ist und sich als Frau verkleidet. Ja. ja gut, okay. Ich so meins, aber egal. Okay, ich es auch nicht. Obwohl Erziehung... das natürlich cool aussehen kann, wenn man so bunte Haare hat und geschminkt ist so. Wenn es gut, ja, wenn's ja. Gut gemacht ist. Erziehung hatten wir auch schon, ja. kurz mal. Füße, Füße hatten wir glaube ich auch kurz. Ja. Glory holes ja. gibt es noch als äh, Fetisch. Glory hole ist ein Loch in der Wand, wo man was durchstecken kann und auf der anderen Seite ist jemand anders. Und bearbeitet das. Ah, ja, das kann ja in der Regel eigentlich nur das Schwänzchen sein. Ja. <lacht> okay. Gut. Äh, Gubin Lars hatten wir schon. Hände. Hände. Schöne Hände sind auch was Schönes. Ja. Na? Ich habe meine gestern erst mit so einem Peeling gepielt. Fühl mal, wie weich die sind. Oh, sind oh. die zart. <lacht> <lacht> ja, also Hände sind ganz wichtig. Ich finde das schon, sind auch eine Musikkarte. Also pflegt ja. eure Hände, Jungs. Genau. Ähm, Masken hatten wir auch schon. Äh, wir sind erst da in der Zeile, oh, Jeans Jeans, Entschuldigung, jetzt. Jeans, naja, gut, Jeans, Jeans hat jeder an. Das sind ist der Klassiker eigentlich, die haben wir auch beide gerade an. Ja. Ähm, Sex, Klissé, Sex, Sex im Krankenhaus? Sex im Krankenhaus? Nein. Ich muss da mal an dieses Dingens denken, wo man dann, wo man zur Untersuchung als Frau hingeht, wo die Beine so, oh. das ist voll eklig. Ja. Ach ja, es gibt auch so Gerätschaften, yeah. zum Beispiel, ähm, mit denen man die Rosette auch noch dehnen kann. Mm -hmm. Und die, die führt man ein und dann schraubt man das auf und dann... ja. Ja, nee, das also, ist Also, ist nicht so meins. Ähm, Körperbehaarung hatten wir schon, ist ja, cool. Leder hatten wir auch schon. Lycra oder Lycra. Badehosen, Spidos gehört alles, alles mit dazu. Also, das kann sehr sexy aussehen, wenn man das den entsprechenden Body aussehen. hat, äh, ne? so am Strand oder ähm, am See. Mm -hmm. Masken hatten wir, Militär hatten wir, also Uniform, Piercing hatten wir hatten auch wir schon, auch, ist doof, PVC Teppichboden hatten wir auch. Ah ja. Sechs auf dem Teppichboden, so also in PVC Teppichboden zusammen einrollen. Das hatten wir noch nicht. <lacht> <lacht> <lacht> aber gut, ich muss es aber nicht unbedingt haben. Ja. Sneakers sind sehr beliebt so, bei vielen das Leuten. das soll glaube ich Sif heißen. Ja. Das ist wohl ein, und Sif ist... SIF ist die, wahrscheinlich einfach, wenn man irgendwie die Achseln riechen, die Socken riechen, alles riecht Schwänchen wahrscheinlich. Riecht. Ja. Also, ähm, muss nicht unbedingt sein. Uh, Sneaker Socks ist sehr beliebt bei einigen Jungs, die gerne an Socken, vor allem an getragenen, schnüffeln. Ja, finde ich auch doof. Muss auch nicht unbedingt sein. Nein, Sports Sportswear, Sportswear ist ja so ähnlich wie Badehosen, also ja, ist auch ein Fetisch, kann man natürlich auch mit rausgehen, machen ja auch viele. Tattoos. Tattoos sind ähnlich wie Piercing, äh, auch bei vielen Spulen beliebt. Ich mag es nicht so. Ich mag es auch nicht. Also weil es, wie gesagt, ich bin neben mir für Natur. Ja. So. Und jetzt noch schnell haben wir Toys, das sind unterschiedliche Spielzeuge. Unterwäsche und Zigarren. Zigarren sind cool und damit war es das. Thema ist vorbei. Okay. Auf Danke. Wiedersehen. Tschüss. Ciao.